dein Siegen, wenn nun Wahrheit sie bekämpft, wenn alle Taten offen liegen, dann bricht das durch, was man dürft, ihre Angst bäumt sich ab, ihr Untergang steht bevor, ihr Gericht wird zu dem Eignen, sie selber führen sich vor. Wegnehmen führt zum Abgeben, am Ende sind sie leer. Zusammen sind wir groß, zusammen sind wir klein, zusammen jung und alt, dazwischen passt nichts rein. Je weniger wir haben, desto mehr geben wir, je mehr wir von uns geben, desto mehr bekommen wir. Je mehr uns, desto fester werden wir. Dein Los ist doch mein Los, das ist unser Ziel. Auf richtigen Gehör